Here. Vielen Dank. Ich bin Hamid Nozari von Verein Iranischer Flüchtlinge, eine Beratungsstelle für iranische und afghanische Geflüchtete in Berlin. Über Deutschland, ihre Flüchtlinge, Europa, Symbolpolitik äh, und äh, 50 Aufnahmen. Äh, wurde gesprochen. Ich möchte auf eine andere Perspektive und andere Aspekte mit euch reden, und zwar unsere täglichen Gespräche mit Betroffenen in verschiedenen Lager in Griechenland. Man berichtet über unmenschliche Situationen, man berichtet uns über katastrophale hygienische Zustände, Angst und nicht wissen, was danach kommt. Mit, mit Corona hat eine andere Dimension von Unsicherheit innerhalb der Flü Geflüchteten in, in Griechenland ähm, äh, ein Angstzustand äh, ausgebrochen, wo für die eigentlich äh, nicht mehr äh, ein ruhiges, besseres Land zu finden, äh, sondern es geht um Überleben. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Man fragt sich, wieso ein Land wie Deutschland heute auf morgen für die Saisonarbeiter sich öffnet, wunderbar innerhalb von Tagen 200.000, 250.000 Landleute aus fünf Kontinenten herbringen kann, aber nicht schaffen kann, einige tausend in Notsituation in Deutschland oder in andere Länder aufzunehmen bzw. zu organisieren. Deshalb möchte ich mal sagen, die Leute sind besorgt, die Leute, fühlen sich verlassen, die Leute fühlen sich als vergessen und das macht sie noch äh, ängstlicher und das macht sie noch unsicherer in unseren täglichen Gesprächen. Ich möchte hier Kuss auf, auf Fazi und Dari, an diejenigen, die eventuell in Griechenland oder woanders mich hören, etwas auf Muttersprache auch sagen, worum es geht heute. dustan پناه در یونان یا در هر کشور دیگه ای هستید. این جمعی که امروز اینجاست کمک میکنه. میخواد کمک بکنه تا شما از اون وضعیت غیر انسانی و ناب سامان نجات پیدا بکنید و در یکی از کشورهای اروپا پذیرفته بشید. آلمان، در برلین و یا در دیگه کشورها. ما میدونیم که دست ما زیاد باز نیست. ولی این قول ما میدیم که تمام تلاش خودمون رو میکنیم Betunit, Sanitat, Vielen Dank auch im Namen aller, die bis jetzt hierher gekommen sind. Die Leute haben Sorge um ihre Familienzusammenführung, um ihre Familien, Geschwister, Männer und Frauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nach mir spricht Katja Riemann, unsere Künstlerin.